Wir haben rund äh, 120 Mitarbeiter in der Stadtreinigung. Wir entleeren am Tag 4000 Papierkörbe. Die Innenstadt entleeren wir dreimal äh, am Tag, also richtig dreischichtig. Wir haben 1000 Kilometer Straßennetz in Graz zu säubern und haben circa im Jahr 1.800.000 Kilogramm Kehrricht. Wir halten die Stadt sauber, um der Bevölkerung eine hohe Lebensqualität gewährleisten zu können.